Hallo, in diesem Screencast geht es darum, wie du Dropbox verwendest und wie du eine Backup-Version deiner Daten erstellst. Grundsätzlich empfehle ich dir sehr, sehr, sehr, sehr, alle deinen Daten immer mindestens zweimal abzuspeichern. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass Schüler zu mir kommen, den Tränen nahe, weil alle Bewerbungen und äh, sonstigen Dokumente, Arbeiten weg sind. Sie waren auf dem Stick jemand zum Beispiel der große Bruder hat den Stick in die Hand genommen nichts aber abgemeldet wusch alles ist kaputt das ist sehr ärgerlich das möchtest du verhindern es ist auch ganz einfach es braucht ein bisschen Disziplin von deiner Seite ich nehme hier meinen alten USB-Stick und verschiebe meinen Dokumentenordner dahin du siehst es entsteht ein Plus oder es wird so ein Plus angezeigt das heißt es entsteht es wird eine Kopie gemacht das ist, weil ich es von einer Festplatte, nämlich von dem Desktop hier, der eigentlich Teil von dieser Macintosh HD ist, auf ein anderes Laufwerk ziehe, also auf den USB-Stick. Ich verschiebe, ich kopiere es hierher. Will ich es verschieben, halte ich Command gedrückt. Will ich aber jetzt in dem Fall nicht. Also nichts drücken, einfach nur ziehen, kopieren und pushen. Da sind sie. Nun, der Computer ist in der Schule, der Stick ist ebenfalls in der Schule, der Lehrer ist nicht hier, Schule ist geschlossen, du möchtest was absenden und brauchst Zugriff auf deine Daten. Ähm, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, eine wirklich praktische Möglichkeit, um immer Zugriff zu haben auf diese Daten. Die Möglichkeit heißt Dropbox. Du kennst sie bereits, hoffentlich kennst du sie, www.dropbox.com. Voilà, hier sind wir. Du hast sicher bereits ein Konto. Ich habe eins auch. Auch eins ist aber eigentlich nicht wirklich meines, das ich verwende. Das ist nur so ein Beispielkonto. Gib mir einen Moment Zeit. Ich war am falschen Ort. Hier hätte ich ein neues Konto gemacht. Ich will ja hierhin anmelden. Entschuldigung. Beim ersten Anmelden fordert er mich auf, Dropbox noch besser zu nutzen, es herunterzuladen, macht aber keinen Sinn, weil auf diesen Computern von der Schule darfst, kannst du nichts installieren. Zu Hause macht das durchaus Sinn. Also hier wegklicken und du siehst, links sind ein paar ganz nützliche Ordner, Dateien, zuletzt verwendet, Team und so weiter. Für dich interessant, vor allem Dateien. Wenn du mal hier bist, wendest du Nein, die App. Ist sehr nützlich, aber nicht jetzt, danke. Wenn du, dich, wenn du mal hier bist, wendest du dich diesem Bereich zu, hier kannst du neue Dateien hochladen, neue Ordner anlegen, Ordner für andere Leute, zum Beispiel deine Lehrperson freigeben oder auch äh, gelöschte Dateien anzeigen. Allerdings nur 30 Tage lang. Du siehst hier einen Ordner, der so kleine Männchen hat und der Name lässt schon drauf schließen. Das ist unser Klassenordner. Es ist nicht unser Klassenordner, das... Ding hier wurde mal erstellt, ist aber nicht in Gebrauch, aber man sieht daran, dass es ein geteilter Ordner, wo mehrere Leute drauf Zugriff haben. Vorsichtig also, was du hier löscht, ist äh, weg, auch für die anderen. Ich empfehle dir einen Ordner zu machen, Schule, oder aber du sagst, nee, ähm, Dropbox ist Schule und dann kannst du direkt mit den Ordner anfangen, die du ja schon brauchst, Geschichte und so weiter muss ich jetzt nicht alles machen ähm, sobald du eine Datei ausgewählt hast draufklickst wird sie angezeigt oder einfach nur auswählen also nicht auf den Namen klicken sondern einfach nur auswählen kannst du sie herunterladen du kannst sie löschen umbenennen und so weiter Dropbox ist nicht super praktisch, wenn du es so verwendest. Doch, ist es besser geworden? Nee, doch nicht. Ich wollte ja die Ordner hochladen, klappt leider nicht, also lösche ich die Sachen wieder. Was aber klappen würde, ist, ich gehe in Geschichte rein. Nehmen wir mal an, ich hätte hier ein paar Dokumente drin, ich verschiebe die gleich. Wenn ich jetzt die Dokumente so reinkopiere, sind sie drin, man sieht hier unten, wird hochgeladen. Wunderbar. Das geht ziemlich schnell. Wenn du also beim Aufräumen großzügig warst und viel ins Archiv verschoben hast oder gar gelöscht hast, die paar Dateien, die du hier noch hast, sind schnell in der Dropbox. Zu Hause kannst du eben diese App runterladen, die sich dann hier oben einnistet oder auch hier auf der Seite so ein eigener Ordner ist iCloud Drive ist übrigens was Ähnliches wie Dropbox und wird hier schon angezeigt. Wenn du also die App, die dir Dropbox am Anfang anbietet, runterlädst und installierst, erscheint die ganze, der ganze Ordner der Dropbox nachher hier. Das heißt, du kannst alles hier auch löschen und es wird dann gleich auf deine Dropbox raufgespiegelt. Das heißt, es wird auch alles da gelöscht. Aber wie du eben gesehen hast, kannst du gelöschte Dateien anzeigen, zum Beispiel die hier. Ich habe noch keinen Moment. Ich äh, hier anzeigen. Du siehst, da sind die alten Dateien so ein bisschen ausgegraut drauf. Du kannst sie übrigens auch zugreifen oder auf die Dateien zugreifen, indem du hier unten klickst. Bla bla bla. Da siehst du die alten gelöschten Dateien. Das war der Versuch, die Ordner hochzuladen, der so leider nicht geklappt hat. Du hast übrigens nur 2 GB Datenspeicher. Ähm, wenn du Dropbox auf dem Handy installierst, unbedingt darauf achten, dass du nicht nicht ähm, Fotos hochladen automatisch auswählst. Die App Foto soll zwar Zugriff haben auf deine Dropbox, denn so kannst du Fotos deiner Lehrperson über die Dropbox zur Verfügung stellen. Aber was du nicht willst, ist, dass alle deine Fotos, das ist normalerweise dein ganzes Handy, also irgendwo zwischen 2 und 64 GB ähm, Fotos, auf deine Dropbox geladen wird, weil hier unten steht schon, verschaffen sie sich mehr Speicherplatz. Das willst du nicht, du willst nicht bezahlen dafür, du willst es weiterhin kostenlos haben. Und kostenlos ist halt nur 2 GB. Das sind aber als Bewerbungsschreiben und Arbeiten für die Schule Tausende von Dokumenten, reicht wirklich gut. Einfach vorsichtig sein, dass du nicht Fotos automatisch hochlädst, wenn du die Dropbox-App auf deinem Handy installierst. Probier es aus, speichere die wichtigsten Dokumente in deiner Dropbox, sicher den Ordner Berufswahl. Bei allem anderen musst du, dir, musst du selber entscheiden, ist es dir die Zeit wert. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, schnell zu einem Backup zu kommen, aber hier geht es in erster Linie um Dropbox. Die zweite Möglichkeit, die kennst du bereits, das ist der Server. Das hast du auch auf neuen aufgesetzten Computern. Du mountest den Server, du verbindest dich damit, ähm, gibst deinen Namen und dein Passwort und so weiter ein. Der Server erscheint hier drüben, mache ich jetzt nicht, aber er erscheint wie so ein USB-Stick und du kannst ja dann auch ganz einfach die Dateien darüber ziehen und sagen, ich will alles da drüben haben. Wie gesagt, probier es aus, lade ein paar, versuchsweise ein paar Dokumente hoch, lösche sie wieder, versuche auch einen Ordner zu teilen, werde zum Profi Dropbox, das kann ich garantieren, wenn du irgendwo an einem Computer arbeitest, in der Zukunft nach der Schule, wirst du Dropbox oder einen anderen äh, Online-Speicher benutzen, ob es iCloud ist oder Microsoft äh, OneDrive oder vielleicht Box oder irgendwas anderes, einer von den Großen wird es sein. Viel Erfolg!